Hallo und herzlich willkommen zum Beispielfilm Eine Präsentation aufzeichnen. Dieser Film kann Ihnen dabei helfen, einen konkreten Eindruck davon zu bekommen, wie eine aufgezeichnete Präsentation aussehen kann und wirkt. Ich werde Sie jetzt Folie für Folie durch ein Präsentationsbeispiel führen. Bevor Sie eine Präsentation aufzeichnen, sollten Sie die Präsentation komplett fertiggestellt haben. Wenn Sie nämlich nach einer Aufzeichnung die Folien wesentlich ändern oder die Reihenfolge anpassen, dann passt Ihre Aufzeichnung nicht mehr zum Bild. Das wäre dann mindestens die berühmte Bild-Text-Schere. Damit die Präsentation übersichtlich ist und man Ihnen gut folgen kann, erstellen Sie gern ein Inhaltsverzeichnis. Arbeiten Sie gegebenenfalls mit Effekten oder Hervorhebungen aber Sie sehen schon, das kann möglicherweise albern wirken oder ablenken, also setzen Sie die Effekte am besten sparsam und gezielt ein. Sie können mit Zwischenüberschriften arbeiten oder mit Zusammenfassungen. Das hilft, den Studierenden ebenfalls die Übersicht zu behalten. Wenn Sie in Ihre Präsentation konkrete Fragen oder Aufgaben integrieren, hilft es den Studierenden, den Prozess des Selbstlernens gut zu steuern und zu strukturieren. Nun kommen wir zur Vorbereitung Ihrer Aufzeichnung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer ein Mikrofon besitzt. Wenn Sie Kopfhörer mit Mikrofon verwenden, ist der Ton gegebenenfalls ein bisschen besser. Und ich habe jetzt für diese Aufzeichnung ganz normale Kopfhörer mit einer Headset-Ausstattung benutzt. Sie können alle Details zur Umsetzung dieser Aufzeichnung in einer Handreichung nachlesen. Die Handreichung habe ich für eine Klickanleitung konzipiert, sodass Sie ohne Probleme in PowerPoint oder im Programm Keynote selbst so eine Aufzeichnung durchführen können. So wie ich es ja gerade auch tue. Überlegen Sie sich am besten zu jeder Folie, was Sie ungefähr sagen möchten. Sie können in den Moderationsnotizen Ihren Text notieren und den dann bei der Aufzeichnung auch anzeigen lassen. Bleiben Sie authentisch. Wenn Sie die Vorbereitung dann abgeschlossen haben, beginnen Sie mit der Aufzeichnung. Vielleicht machen Sie zunächst ein paar Probefolien, um die Handhabung zu testen. Aber Sie können auf jeden Fall jederzeit starten. Denn in der Handreichung habe ich beschrieben, wie Sie die Aufnahme korrigieren können, wie Sie Folien ersetzen können wie Sie pausieren können und zu einem späteren Zeitpunkt weitermachen können, wie Sie nicht zuletzt die ganze Sache dann abspeichern können und hochladen können. So, und nun springe ich noch einmal ganz konkret in die Handreichung. Die sieht nämlich so aus und die gibt es für Office 2019, und pa also PowerPoint, genau, und für Keynote. Im ersten Kapitel der Handreichung zeige ich Ihnen, wie Sie einen Moodle-Kurs erstellen, denn das Ziel wäre, dass Sie dann Ihre Präsentation in einem Moodle-Kurs mit Ihren Studierenden auch teilen. Nach dem ersten Kapitel zeige ich Ihnen dann ganz konkret und Schritt für Schritt, wie Sie diese Aufzeichnung in PowerPoint oder Keynote ähm, durchführen können. Und ja, das Konzept sieht so aus, dass es tatsächlich Schritt für Schritt funktioniert, sodass Sie eigentlich alles ganz gut nachmachen können sollten. Ich zeige Ihnen, wie gesagt, wie Sie pausieren können, wie Sie korrigieren können, wie Sie speichern können. Und in einem dritten Kapitel zeige ich Ihnen dann, wie Sie die Präsentation in Moodle hochladen können. Hier finden Sie die Handreichung auf den Seiten des Universitätsrechenzentrums urzuni leipzigde Dienste, E-Learning. Dort finden Sie die Handreichung zum digitalen Semesterstart. Wenn Sie Hilfe benötigen oder Nachfragen haben, dann wenden Sie sich gern zu Fragen des Homeoffice beispielsweise an den Service Desk des UAZ und zu Fragen der Mediendidaktik, der Hochschuldidaktik und der technischen Umsetzung an die Kolleginnen und Kollegen der Hochschuldidaktik oder des E-Learning-Service. Jetzt bleibt mir noch Ihnen viel Erfolg zu wünschen. Bleiben Sie gesund, alles Gute für Sie und vielleicht auf Wiederhören.